Noch mehr Schnelleinstellungen. Einfach erklärt. Es gibt beim Smartphone noch mehr Schnelleinstellungen. Hier sind einige davon. Kurz und einfach erklärt. Die Taschenlampe. Mit dem Taschenlampenzeichen kannst du das Fotolicht vom Smartphone einschalten. Dafür tippst du auf das Zeichen. Das Licht leuchtet dann wie eine Taschenlampe. Das Licht leuchtet so lange, bis du es wieder ausschaltest. Der Energiesparmodus Viele Smartphones haben einen Energiesparmodus. Wenn du den Sparmodus einschaltest, verbraucht das Smartphone weniger Strom. Zum Beispiel wird der Bildschirm dunkler oder Apps, die viel Strom brauchen, werden gestoppt. Manchmal startet der Sparmodus auch von selbst, wenn die Batterie fast leer ist. Die Lautstärke Mit dem Lautstärkezeichen kannst du die Toneinstellung wechseln. Du wechselst zwischen Laut das heißt, der Ton wird abgespielt, zum Beispiel bei einem Anruf. Vibration Der Ton wird nicht abgespielt, aber das Smartphone vibriert. Lautlos Das heißt, Töne und Vibrationen sind ausgeschaltet. Für jeden Wechsel musst du einmal auf das Zeichen tippen. Bildschirm drehen. Das Smartphone kann erkennen, ob es aufrecht gehalten wird oder ob es quer gehalten wird. Wenn du das Smartphone quer hältst, dann dreht sich der Bildschirminhalt mit. Manchmal ist das praktisch. Zum Beispiel für die Tastatur. Manche Menschen nutzen das, damit das Tippen einfacher wird oder zum Anschauen von Videos. Mit dem Bildschirmdrehenzeichen kannst du einschalten und ausschalten, ob sich der Bildschirm mitdrehen soll. Das Video hat dir gefallen? Dann abonniere doch unseren Kanal. Du hast noch Fragen oder Themenwünsche? Lass uns einfach einen Kommentar hier. Wir freuen uns von dir zu lesen. Das ganze Thema zum Nachlesen findest du auch hier auf unserer Homepage.